Wir werden jetzt in der Bewegung. Dann also werden wir mal die Optik. von Segel 8 bis 8 Kilometer bis zum Brandenburger vor. Da fahre ich heute mehr mit dem Rad hin. Allerdings so schön am Flussland geht es nie überall. Ich muss dann ein ganzes Stück überhaupt fahren. Es gibt viele Papier, aber viele sind aus so England heruntergekommen. Alle schmeißen sich in den Milchblustreuz, obwohl es ein ja Papierkorb gibt, aber nicht gut. Ich bin hier zu Gast, ich kann mich schon nicht mehr Das ist das so Jüngling mit Löwe. Oder was Leute haben ja. zu <lacht> Hier ist es nicht so, ich betrieblich. Ja, hier suche ich einfach mal Nevada. Überall liegen hier Wäsche rum. Aber keine bayerischen Weichwürste oder Berliner Currywürste. Straße in der Spandauer Vorstadt. Sie wurde 1866 eingeweist. Nach dem Krieg war sie auch schwer beschädigt. Weitere Beschädigungen kamen nach dem Krieg dazu, als die Ruine als Lieferant für Baumaterial herhalten musste. Im Sommer 1958 wurde der Hauptraum und andere beschädigte Gebäudeteile wegen der Einsturzgefahr und mit der Begründung, ein Wiederaufbau sei nicht möglich, vollständig beseitigt. Nur die Fassade wurde als Mahnmal gegen den Krieg erhalten. 1995 eröffnete das wieder im Stand gesetzte Gebäude. Es wurden aber nur die Fassaden in die Goldene Kuppel Als ich bei der Armee war, habe ich mich auch immer gerne hier hingesetzt. Allerdings kriegte man hier an mehreren Kirsten noch frisches Fassbier. Ich gibt hier ein paar Kneipen unter dem Fernsehturm. Und da drüben, wo die Kirche gestanden, wird jetzt gebaut. Der Palast der Republik sieht ja ganz anders aus. Aber die bauen ja auch noch. <lacht> Und hier stehen zwei, die haben sie vergessen. Ja, ich bin. Steht's nicht da! Ist sie schon sein Schatz? So, jetzt stehen wir schon wieder hier. Es ist jetzt auch schon wieder später Nachmittag, nachdem ich mich den ganzen Tag in der Stadt rumgedrungen habe. Es ist jetzt eh zu spät, den Grenzweg noch weit abzufahren. Wenn das Wetter noch ein bisschen zulässt, werde ich nochmal noch mal ein, zwei Dosen angucken. Beziehungsweise, ich ziehe noch irgendwo in Bierchen. Und je nach Wetter wäre ich dann vor Heifestellen wieder dran fahren und mich dann wieder Richtung Campingplatz zurückbewegen. Waren ja 8 Kilometer jetzt, ich jetzt zurück. Eckart, hey meine Frau ist nicht da! Ich glaube, es ist so weit. Kannst du mal runter in den Keller gucken? Hä? Ich glaube, die Russen sind da. <lacht> Mach ich, Chef! Aber gleich hier ist irgendwo eine Kanone, die haben wir ja vorhin schon gesehen, aber hier ist ein Test, der versteckt. So ja, schwer wie das Teil ist, das ist noch offen die Klappe von dem Bande wahrscheinlich. Ist. jetzt geht es um Campingplatz.